Bei der Kombischulung werden Fachkräfte und Jugendliche dafür fit gemacht, selber Jugendbarcamps durchzuführen. Das äh, passiert jeweils an zwei Tagen und an einem Tag. Überschneiden sich beide Gruppen und führen auch gemeinsam ein Jugendbarcamp durch. Das Projekt wird finanziert über das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ziel des Projekts ist es, äh, am Ende ein Curriculum zu haben, was bundesweit zur Verfügung steht. Als OER, als Open Educational Resource, als freie bildungsmaterialien im Netz für alle zum Download zur Verfügung steht. Barcamp ist ein Format, bei dem alle Teilnehmenden gleichzeitig auch Teilgebenden sind. Das bedeutet, man schafft als Organisator einen Raum und eine Zeit, in der es verschiedene Slots gibt, also Session-Slots, die von jedem belegt werden können, der Lust hat, zu irgendeinem Thema ähm, zu sprechen. Es werden Sessions parallel laufen, deswegen hat man dann das Luxusproblem: abend gehe ich hin. was macht man zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, wie geht man mit Anmeldungen um, was macht man mit Minderjährigen, gibt es irgendwelche rechtlichen Sachen. Das versuchen wir zu vermitteln. passt ganz gut zu dem, was ich mache und ich finde die Methode einfach spannend. und nicht also, Sowohl als Jugendbarcamp als auch als Methode generell, die man für verschiedene Bereiche anwenden kann. Also im Barcamp sind mehr oder weniger keine Grenzen gesetzt. Es ist eine Methode, wie man zusammen mit anderen Menschen zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort ein gewisses Interesse verfolgen kann. Das Projekt ist ein gendersensibles und inklusives Projekt, wo wir versuchen möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen, sodass wir Jugendliche einbeziehen können, die g -Beeinträchtigung haben oder andere Beeinträchtigungen. Die Barcamp-Methode selbst ermöglicht es, diese Zugänge zu schaffen, weil ziemlich viel über Online-Beteiligung läuft. Fachkräfte sind meines Erachtens am allernächsten dran an den Jugendlichen, die sich gerne beteiligen wollen und das sind die Jugendlichen, die ähm, prädestiniert dafür sind, solche, solche Formate eben zu adaptieren und damit rauszugehen und in ihrer eigenen Zielgruppe, also in ihrer Lebenswelt, nämlich den Jugendlichen, einfach mal dafür ähm, eher Interesse zu schaffen. Der heutige Seminartag hat mir große Lust bereitet, dass ich das irgendwann anwenden möchte.